Zunächst aber möchte ich einmal ein paar Grundlagen der Kontrolle euch nahebringen und diese Grundlage der Kontrolle gilt für die Kontrolle von allem eigentlich. Ähm, kontrollieren von irgendetwas tut man in ganz vielen Bereichen, bei der Bewegung, aber eben auch in ganz anderen Anwendungsfeldern und da kann man analoge Gesetzmäßigkeiten annehmen, die für jeden Kontrollvorgang gelten sollen. Und ganz zentral ist dabei erstmal, dass es zwei verschiedene Teilsysteme geben kann. Nämlich das eine ist das Teilsystem, das die Kontrolle ausübt. Und das zweite Teilsystem ist das, was kontrolliert wird. Ähm, im, bei der Bewegungskoordination ist es so, dass der Teil des Nervensystems, der für die Koordination und für die Aussendung von Nervenimpulsen zuständig ist, sozusagen der Controller ist, also der Kontrolleur. Und das Teilsystem, was kontrolliert wird, ist sozusagen im Prinzip der sich bewegende Körper, die Muskulatur, der passive Bewegungsapparat ähm, und auch zentral nervöse Zusatzmechanismen, die nicht direkt zum Controller gehören. Und da gibt es, wie gesagt, zwei sich unterscheidende Kontrollmechanismen. Und das eine ist die Closed-Loop-Kontrolle oder auch Regelkreiskontrolle, oder Regelung genannt. Und das zweite ist die Open-Loop-Kontrolle oder auch Steuerung oder Programmkontrolle genannt. Genau, Closed-Loop-Regelung oder Open-Loop-Steuerung sind jetzt hier so die Begriffe, auf die ich hier mich mit euch einigen möchte. Closed-Loop bedeutet geschlossene Schleife und das sieht man auch an der Form, ähm, dass das irgendwie so was wie ein geschlossener Kreis ist und die Open Loop ist eben eine offene Schleife. So, ähm, wenn wir jetzt uns um die Closed Loop Regelung kümmern, diese geschlossene Schleife, dann ist es das so, dass wir so ein Kontrollsystem haben ähm, und einen Sensor. Ähm, und die, der Regelkreis, den wir hier haben, der wird so lange durchlaufen, bis der aktuell wahrgenommene Zustand dem erwünschten Zielzustand entspricht. Ich mache jetzt hier mal gerade meinen Laserpointer an, wir haben hier eine Grenze zwischen external, das ist sozusagen alles, was außerhalb des Controllers passiert und internal, das ist so das, was innerhalb dieses Controllers passiert und außerhalb passieren Situationen. Hier haben wir die Situation 0, die Ausgangssituation und die geht in den Controller ein und wird zu S0 und S0 ist die wahrgenommene Situation. Es ist nämlich keinesfalls so, dass das, was wir wahrnehmen, eins zu eins dem entspricht, was in der Wirklichkeit tatsächlich vorliegt, sondern wir nehmen die, unsere Umwelt immer gefiltert wahr, je nachdem, welche Interessen wir so haben. Gut, und diese wahrgenommene ähm, Ausgangssituation, die wird verglichen mit einer intendierten Zielsituation. Und wenn diese beiden nicht übereinstimmen, dann wird das Kontrollsystem damit beauftragt, eine Reaktion ähm, zu starten und diese Reaktion hat in der äußeren Welt eine Bewegung zur Folge und damit eine Situationsänderung. Das ist dann sozusagen die nächste Situation S1 und die wird hier wieder zu S0, also zu der neuen aktuellen Situation und dann geht dieses Kontrollsystem so lange läuft dieser Kreis bis hier S0 und S1 Stern übereinstimmen und dann geht hier eine Null rein und dann braucht das Kontrollsystem nichts mehr tun. Das steht auch so ähnlich vermutlich hier oben in dem Text drin. Der Regelkreis wird so lange durchlaufen bis der aktuell der Zustand S0 Strich dem erwünschten Zustand S1 Stern entspricht. Genau, ständiger soll äh, ist wert ja, Da steht im Prinzip das, was ich euch gerade auch so gesagt habe. Ja, ist ja noch so ein Pfeil, den können wir uns auch schenken. Beispiele aus Technik und aus Sport. Ähm, ein simples Beispiel für Closed-Loop-Kontrolle ist die Klospülung. Da gibt es hier so einen Fühler und dieser Fühler, der fühlt sozusagen, wie viel Wasser in dieser Toilettenspülung ist und der steigt immer mehr. Und wenn hier oben irgendwann mal so ein Füllstand erreicht ist, der genug ist, dann wird hier geht hier eine Klappe zu und dann fließt kein Wasser mehr dazu. Und wenn man dann den Hebel betätigt und das leer macht, dann wird das, läuft das wieder langsam voll. Und bei, bei diesem Volllaufen ist es irgendwie immer so, dass so eine Art Kreislauf da rumläuft. läuft, ähm, ist es schon voll genug? Nein, ist noch nicht voll genug. Dann noch ein bisschen Wasser nach, ist immer noch nicht voll genug. lalala, la, la, bis dann irgendwann genügend Wasser drin ist und dann heißt es zumachen. Beim Sport könnten wir als Beispiel vielleicht die Standwaage nehmen, ähm, wo man irgendwie das Bein hinten in die Senkung. Oh, ihr könnt es nicht sehen, wenn ich hier Turnübungen mache, ist vielleicht ganz gut so. Ähm, das Bein hinten in die Senkrechte und die Beine nach vorne, ähm, so wie da abgebildet. Oder oh, hat das Männlein oder Weiblein hat sogar das hintere Bein noch etwas erhöht. Aber ähm, diese Position kann man einnehmen und dann kann man sozusagen gucken, na, bin ich schon in der Senkrechten? Nein, noch nicht. Ja, dann gehe ich noch ein bisschen höher ähm, und ähm, bin ich schon äh, mit meinen Händen ganz vorne? Nein, dann kann ich noch ein bisschen weitergehen und irgendwann sagt man sich so, jetzt ist meine optimale Stellung erreicht und dann bleibt man stehen und dann braucht man nicht mehr weiter kontrollieren. Beim Open Loop gibt es sozusagen hier keine Verbindung hier unten zwischen S1 und S0, sondern die Kontrolle erfolgt in einer offenen Schleife. Es gibt also keinen Soll-Ist-Wert-Vergleich oder auch kein Feedback, keine Rückmeldung, sagt man dann auch dazu. Und zu Bewegungsbeginn wird vom Kontrollsystem berechnet, welche Bewegungskommandos benötigt werden, um über eine Bewegungsantwort R den Zielzustand S1 Stern zu überführen. Und die werden rausgehauen, die Kontrollkommandos, und dann ist gut. Mehr passiert nicht. Das ist vor allem natürlich dann der Fall, ähm, wenn man schnelle Bewegungen durchführen kann, die man dann nicht mehr korrigieren kann. Beispiel aus einer Technik, vielleicht ein Toaster, ähm, man stellt einen Timer und drückt das Toast runter und irgendwann, Peng, kommt es raus, ohne dass da irgendwie so ein Sensor drin ist, der guckt, wie braun ist denn eigentlich jetzt das Toast, wenn da ein Sensor drin wäre das Closed-Loop, weil der Sensor immer guckt, na wie bauen ist es denn, wie bauen ist es denn und jetzt ist bauen genug und peng kommt das Toast raus, aber ähm, beim Open-Loop ähm, ist es so, ähm, Open-Loop-Steuerung, ähm, ich stelle es vorher ein und dann fliegt es raus und dann ist es vorbei. Ähnlich ist es beim Startsprung im Schwimmen, ähm, da stelle ich mich auf den Startblock, dann kommt das Signal und dann hup, gebe ich die Kommandos an die Beine und die Arme und den ganzen Körper und strecke mich und springe ab und dann, wenn ich dann merke, oh ich bin hinten ausgerutscht oder so, Pech gehabt, kann man nichts mehr ändern, keinen Schritt mehr, sonst was tun, sondern dann ist es im Zweifel einfach vorbei und die Bewegung geht schief. Mein Lieblingsbeispiel, um nochmal genau zu erklären, ähm, wie Open-Loop und Closed-Loop-Kontrolle funktionieren, ist das Duschen und zwar das Duschen in der Heimatkabine, wenn man ein Heimspiel hat und in der Auswärtskabine, wenn man ein Auswärtsspiel hat. Ähm, Open-Loop wenn man eine Heimmannschaft hat, also oder wenn ich in meiner Heimdusche dusche, dann kenne ich meine Dusche schon ziemlich gut. Dann weiß ich nämlich genau, ähm, wie meine Dusche funktioniert, wenn ich an den Knöpfen drehe und ich bringe den Temperaturknopf in die, oder die beiden Temperaturknöpfe in die bekannte Position, wo ich weiß, da kommt das schöne blauwarme Wasser raus, das ich so haben will und schwupp habe ich eine angenehme Duschtemperatur und fertig ist. Closed Loop ist, wenn ich als Gastmannschaft in einer fremde Dusche komme, dann passiert nämlich folgendes, die Dynamik der Dusche ist mir unbekannt. Ich probiere am Temperaturknopf hin und her oder an beiden Temperaturknopfen, was ist denn wohl so die richtige Einstellung äh, und mache dann so einen Soll-Ist-Vergleich, halte meine Hand drunter, oh, immer noch zu kalt, dann drehe ich ein bisschen wärmer, oh, jetzt viel zu heiß, jetzt drehe ich noch ein bisschen das Warme runter oder das Kalte rauf ähm, und das mache ich so lange, bis ich denke, Ah, jetzt ist aber eine angenehme Temperatur. Ja, das steht dann auch nochmal da und das ist sozusagen ähm, der Weg bei einer Closed-Loop-Kontrolle, ähm, wie ich zu meinem angenehmen Wasser komme. Und das Nette an diesem Beispiel ist, dass es die Vorteile und Nachteile dieser beiden Kontrollmechanismen eigentlich ziemlich deutlich macht und das kommt auf der nächsten Folie. Der Vorteil bei Open Loop ist Ups, das ist eigentlich eher ein Nachteil, muss ich sagen. Also da hätte ich eher ein Minus hin machen müssen überhaupt sehe ich, dass da Minus und Plus komplett falsch rum sind. Also der Nachteil ist man, es verlangt eine genaue Kenntnis der Dynamik der Dusche. Das heißt, ich muss vorher gelernt haben, wie denn meine Dusche genau funktioniert, damit ich ähm, diese vernünftig bedienen kann. Ähm, und der zweite Nachteil ist, wenn sich die Dusche ändert, dann funktioniert meine Open-Loop-Kontrolle nicht mehr. Oder sagen wir mal, wenn es draußen auf einmal einen Temperatursturz gibt und es ist viel kälter als sonst ähm, und sich also da die Ausgangsbedingungen, nämlich die Ausgangswassertemperatur ändert, dann funktioniert es auch nicht mehr. Der Vorteil ist aber, es geht einfach richtig schnell. Ich stelle ein und zack, ist das richtige Wasser da. Und ich brauche nicht dauernd diese Soll-Ist-Wert-Vergleiche machen, wo ich mir die Hand verbrühe oder ähm, mir... Kälteblasen hole, sondern das habe ich alles relativ zügig. Der Vorteil einer Closed-Loop-Kontrolle ist, dass ich eigentlich über die Dusche selber nicht so wirklich viel wissen muss. Ich muss nur wissen, aha, blau ist kalt, rot ist warm und wenn ich warm drehe, dann wird es insgesamt wärmer und wenn ich kalt drehe, wird es insgesamt kälter. Ähm, funktioniert dann auch bei Änderungen der Dynamik. Also wenn zum Beispiel der Hausmeister ähm, die Heizung ein bisschen runtergestellt hat und das warme Wasser ist jetzt nicht mehr 70 Grad, sondern nur noch 60 Grad, dann merke ich das gar nicht so wirklich, weil ich probiere nach wie vor und komme dann zu meiner warmen Temperatur. Ähm, es dauert aber eben länger, ne? bis man die angenehme ähm, Temperatur hat. Und ein... Entscheidender Nachteil von Closed Loop-Kontrolle ist auch, wenn die Rückmeldung zu verzögert kommt, dann funktioniert es nicht gut. Und das kennt ihr auch von der Dusche. Es gibt so ein paar Duschen, wo irgendwie die Knöpfe nur sehr langsam reagieren und dann dreht man ein bisschen warmes auf, testet äh, immer noch kalt, dreht man noch ein bisschen warmes Wasser auf, testet oh, immer noch kalt, noch mehr warmes und auf einmal sau heiß äh, und dann man wieder runter und es bleibt aber sauheiß und dann kommt man sozusagen dadurch, dass die Rückmeldung nur sehr, spä <lacht> Entschuldigung, nur sehr spät zur Verfügung steht, ähm, muss man e eigentlich ewig warten, bis man den neuen Test macht ähm, und das ist also eine, eine Sache, wo solche Soll-Ist-Wert-Vergleiche ähm, nicht so gut funktionieren. Okay, das waren also jetzt erstmal die Grundlagen jeglicher Kontrolle. Ob ich nun eine Dusche kontrolliere oder äh, meine Standwagen kontrolliere oder ko kontrolliere, wann ein Toast aus dem Toaster fliegt. Immer gibt es zwei Möglichkeiten. Open Loop oder Closed Loop. Und damit haben wir erstmal ein bisschen Grundlagen